Dann habe ich dir zum Schluss von dieser ganzen Einrichtungsgeschichte von WordPress hier noch ein paar äh, Einstellungsmöglichkeiten, die haben wir schon mal kurz angeschaut. Hier gibst du also den Titel der Seite ein und hier steht eine weitere WordPress Webseite. Falls dir das irgendwo mal runtergekommen ist, das kannst du also getrost löschen. Das ist, wenn du den Untertitel noch nicht erfasst hattest bei der Installation, dann wird hier eine weitere WordPress Seite angezeigt. Hier bitte niemals irgendetwas ändern. Alles so stehen lassen, wie es ist. Außer du änderst die URL, dann musst du hier hingehen. Aber das ist ein anderes Thema. Dann hier die E-Mail-Adresse für den Administrator. Die kannst du entsprechend ändern. Wenn du sie änderst, wird an diese E-Mail-Adresse erst eine Bestätigungs-Mail geschickt, die man dann bestätigen muss. Und hier hast du noch die Möglichkeit, jeder kann sich registrieren. Das braucht man eigentlich nicht unbedingt, weil wenn es ums Registrieren geht, würde ich da eher mit einem Mem Ultimate Membership Pro Plugin arbeiten, wo du dann diese, diese ganzen Logins und so weiter entsprechend regeln kannst. Dann hast du hier die Standardrolle eines neuen Benutzers Abonnent. Also wenn du zum Beispiel nur für deine Abonnenten deine ganzen Inhalte bereitstellen willst, dann kann sich natürlich jeder registrieren. Da musst du hier oben auch diesen Haken setzen. Die Sprache der Webseite und hier haben wir jetzt zwei, drei Dinge, die du beachten musst. Also meist, sehr oft und ich sage mal zu 99 Prozent wird in der Regel von Englisch, entweder US oder UK übersetzt nach Deutsch. Jetzt gibt es aber noch die Möglichkeit hier Deutsch Sie einzustellen, also formal. Das heißt, dass dann dort steht äh, sehr geehrte Damen und Herren und nicht äh, Hallo, du also nicht mit dem äh, Vornamen angesprochen, was sehr schwierig ist, sind Deutsch Schweiz und Deutsch Österreich, weil es meistens keine Sprachdateien dafür gibt und auch nicht mit Deutsch Schweiz Du, weil Deutsch Schweiz ist dann wieder formal, also mit äh, der Ansprache Ihr oder Sie. Und hier ist einfach wichtig zu wissen, dass es teilweise Plugins gibt, die dafür keine Sprachdateien zur Verfügung stellen. Deswegen würde ich es hier auf Normal Deutsch lassen oder dann schauen, dass du halt eben diese ganzen Sprachdateien hast. Die Zeitzone Berlin. Hier gehe ich mal auf Zürich. Das ist ja egal, weil liegt ja im, im gleichen Längengrad. Greenwich Middle Time plus 2. Beziehungsweise hier äh, wird die eine oder andere... Oder einen UTC, also koordinierte Universalzeit, Zeitversatz und so weiter, wird hier festgelegt. Du siehst hier, Universalzeit ist 8.06.2021, das ist da, wo ich dieses Video erstellt habe. 19.09 und 41 Sekunden, das heißt, das ist Greenwich Middle Time Zeit. Und weil wir in der Sommerzeit sind, ist es jetzt gerade 21.09. Du siehst, ich mache also ein bisschen später auch noch die Videos für dich. Dann haben wir hier. Dieses, diese Zeitzone ist zurzeit in der Sommerzeit, Normalbe Normalzeit beginnt und das ist ganz wichtig, ne? Normalzeit am 31. Oktober, das heißt also am Sonntag 31. Oktober um 3 Uhr werden die Uhren wieder zurückgestellt 2021 auf 2 Uhr, das heißt dann darfst du wieder eine Stunde länger schlafen. Beim Datumsformat Sei frei, willst du, dass da steht 8. Juni, da geht es vor allem um den Blogbeitrag. Äh, willst du, dass da ein amerikanisches Format steht? Willst du, dass da eins mit äh, Monat, Tag, Jahr oder willst du da Tag, Monat, Jahr? Oder du kannst es auch noch selbst definieren, je nachdem wie du willst. Hier habe ich den Unterschied noch nicht ganz verstanden zwischen G und H, weil es sieht beides genau gleich aus. Ich würde hier auch sagen, mach hier nicht 9 PM, weil PM ist eher sowas amerikanisches oder ich sag mal in Europa nicht unbedingt bekanntes Format, hier würde ich dann die normale Zeit nehmen und dann kannst du hier noch einstellen, wann die Woche beginnt. Also bei mir beginnt sie am Montag, vielleicht beginnt sie bei dir am Sonntag, was auch immer und kannst die ganzen Änderungen dann speichern. Das ist auch wichtig, speicher das Ganze. Beim Schreiben hast du die Möglichkeit hier Standard für alle. Wenn du den Classic Editor installiert hast, kannst du den Classic Editor für alle anpassen oder eben den Block Editor. Das ist der Gutenberg Editor, den ich dir ja schon gezeigt habe. Standard Beitragskategorie, wenn du jetzt immer vor allem für Social Media äh, was schreibst und so weiter, kannst du hier die Beitragskategorie. Und hier hast du noch die Möglichkeit, ein Beitragsformat, so ein Standard Beitragsformat einzustellen. Ich würde das hier so belassen, außer also, du hast wirklich eine spezielle, ein spezielles Beitragsformat, was du gerne haben möchtest, zum Beispiel Kurzmitteilung, Chatprotokoll und so weiter, Video, Audio. Ich würde es hier auf Standard lassen. Dann, wenn du jetzt zum Beispiel per E-Mail einen Beitrag veröffentlichen willst, ich habe es noch nie gebraucht, auch meine Kunden haben es noch nie gebraucht, dann fügst du hier deine E-Mail-Server Daten ein und kannst dann hier auch eine Standardkategorie entsprechend für die Veröffentlichung eingeben für die Updates bzw. die Beiträge und das Ganze natürlich auch speichern. Beim Lesen waren wir auch schon drin, wenn du jetzt eine Seite generiert hast und eine statische Seite haben willst, musst du hier wechseln auf eine statische Seite, das kannst du erst auswählen wenn du eine Seite generiert hast und die Beitragsseite, da komme ich dann später noch dazu, wenn ich dir zeige, wie das funktioniert mit Elementor, hast du hier die Möglichkeit, die Beitragsseite noch zu erstellen und wie viele Beiträge und im Newsfeed, wie viele Newsfeeds da entsprechend angezeigt werden sollen. Dann kannst du auch hier sagen, füge für jeden Beitrag in einem Feed folgendes hinzu. Ich würde hier sagen eine Kurzfassung, dann hast du so ein kurzer Überblick und hier auch Suchmaschinen davon abhalten, diese Webseite zu indexieren. Das nimmst du natürlich vor allem dann, wenn es entsprechend darum geht, dass du die Seite erst gestalten willst, bevor du sie veröffentlichen möchtest.